Dass alles gleich sein soll, das möchte ich nicht. Showtime Leute, Folge 62 der munteren Philosophen-Trilogie, Abstraktionen, Nominalismus, Sprachkritik hier auf dem Gleichsatzkanal. mit Brille. Francis Bacon ist der nächste Beiträger hier in dieser Zitatensammlung. Neues Organon der Wissenschaft. Also ein großer Wurf, der sich da angeblich ankündigt. ankündigt ähm, die Menschen glauben nämlich, ihre Vernunft führe die Herrschaft über die Worte allein nicht selten beherrschen. Gegenteils, die Worte den Sinn so, dass dadurch die Philosophie und die Wissenschaften zu Unnützer, Sophisterei herabgesunken sind. Denn die Worte werden meist im Sinne des Haufens geprägt und begrenzen die Dinge der gemeinen Fassungskraft gemäß will nun ein geschärfter verstand eine tiefere beobachtung jene einer, will nun ein geschärfter verstand eine tieferen beobachtung jene grenzen versetzen um sie der natur anpassender zu machen so empören sich die worte dagegen also äh, nicht selten äh, beherrschen gegenteils die Worte den Sinn. Und auch äh, diese Feststellung aus dem 17. Jahrhundert vermag ein äh, an den 60, 61 Folgen dieser Trilogie geschulter Verstand sofort einzuordnen. Was es heißt, die Worte im Sinne des Haufens geprägt, das ist immer dann der Fall, wenn unreflektiert irgendeine Bedeutung übernommen wird. Es beginnt eigentlich schon mit dem Erlernen einer Sprache. Man eignet sich Begriffe an, die für bestimmte Dinge, Dinge Geschehnisse, Aktionen, Eigenschaften und dergleichen in Gebrauch sind und der Gestalt Geltung haben, dass jemand anderer, der dieses oder jenes Wort hört, dann versteht, was gemeint ist, um was es geht. Und diese üblichen, dieser übliche Sprachschatz ähm, der bewegt sich in der Regel, wenn da keine anderen Einflüsse äh, wirken in einer, sagen wir mal, in einem kleinkarierten äh, Bereich, äh, wo der Alltag im Grunde genommen das Maßgebende ist und auch die Durchschnittlichkeit eben der Haufen, wie das bei Bacon heißt, der gemeine Haufen das ist eine gebräuchliche Redewendung in der deutschen Sprache und damit sind alle die Sprachgewohnheiten gemeint, die wenig reflektiert, einfach übernommen werden. Überhaupt äh, der, äh, wird die, der, der, das Verhältnis von Sprache und Denken überhaupt nicht äh, reflektiert, so dass äh, ein Umstand, wie hier von Bacon beschrieben wird, dass die, äh, wenn jetzt ein geschärfter Verstand eine tiefere Beobachtung ähm, versetzt, äh, andere Grenzen setzt, um sie der Natur anpassender zu machen, so empören sich die Worte dagegen. Beziehungsweise die Allgemeinheit, der Allgemeinheitsgrad der Worte, äh, der will da dann nicht mehr passen, weil eben eine tiefere Beobachtung in der Sprache nicht vorgesehen ist und man äh, nach Worten suchen muss um äh, ausdrücken zu können, äh, was äh, in dieser oder ihnen Situation äh, durch diese Worte repräsentiert werden soll. Soweit Francis Bacon, berühmt geworden könnte man fast sagen, ist durch seinen äh, Spruch Wissen ist Macht, der aber in ganz einseitiger Weise immer interpretiert worden ist, so in dem Sinn, man solle sich Bildung aneignen, um dadurch sich über seine Mitmenschen erheben zu können oder im Beruf weiterzukommen, wie auch immer. Aber nicht in dem Sinn, dass äh, dieses äh, objektivistische Wissen aus Allgemeingültigkeit besteht und Macht auch aus, aus Allgemeingültigkeit besteht. Dass also, also die Allgemeingültigkeit, die Allgemeinheit der äh, Faktor ist, der äh, das eine aus dem anderen macht. Also Wissen ist ohne Allgemeinheit nicht denkbar und auch Macht ist ohne Allgemeinheit nicht denkbar, weil eine Macht immer eine Mehrheit von irgendetwas bedeutet über eine Minderheit von etwas anderem. Und mit der Allgemeinheit ist dann, auch die, ist dann auch die Abstraktion am Start, weil die Abstraktion nicht nur die Sprache, sondern das Abstrahieren, das Ignorieren und auf der anderen Seite das Interessieren für etwas anderes, im Grunde genommen der, des Pudels Kern ist, wenn man so will. Und das, wonach, wonach Goethes Faust äh, vergeblich sucht, das ist die Allgemeinheit und die, die Probleme, die durch Allgemeinheit geschaffen werden. Man könnte eigentlich simplifizieren und sagen, Allgemeinheit ist das Problem an sich. Dann der nächste, die nächste Nummer, 296, dieses Mal Heinrich Rickert, zum wiederholten Mal hier in dieser Sammlung. Wieder etwas längeres, längere Textstelle. Ich zitiere, ein unaufhaltbarer Antagonismus existiert zwischen dem, was wirklich ist, und dem, was durch das Begr begriffliche Denken bewältigt werden kann. Versucht man die Wirklichkeit in, einem, in, einer, in einen wissenschaftlichen Begriff zu bringen, so zeigt sich sogleich deren Irrationalität. Die Wirklichkeit, so wie sie ist, geht in keinen Begriff ein. Das lebendigste Objekt, worauf irgendein Erkennen sich richtet, hört auf, real zu leben, soweit es begriffen ist. Der Dualismus von Wirklichkeit und Begriff ist niemals aufzuheben. Seine Überwindung wäre zugleich die Wissenschaft selbst überwinden. Soweit Heinrich Rickert. Er nennt es hier Antagonismus und dann wieder Dualismus. Aber es war auch Rickert, der von einer... Einer unüberbrückbaren Kluft zwischen Wort und Sache gesprochen hat, von der, der die berühmte Inkommensurabilität, die Unvergleichlichkeit, weil das eine äh, sich auf einer ganz anderen logischen Ebene befindet als, als das andere und es kein gemeinsames Drittes gibt, über das äh, sich beides vergleichen lässt. Die übliche Warnung dann, dass sich äh, Wirklichkeit äh, nicht in einen wissenschaftlichen Begriff äh, bringen lässt. Eine Wirklichkeit so wie sie ist, äh, ist natürlich auch ein, ein, ein Idealismus, wenn jetzt hier äh, Rickert tatsächlich glaubt, dass es so etwas gibt wie eine Wirklichkeit so wie sie ist. Das ist eher ein, ein Ausspruch für Mystiker, die sich dann da einen speziellen Begriff machen von einer Wirklichkeit so, wie sie ist. Aber vom logischen Verstand her gibt es keine Möglichkeit, äh, der Erkenntnis eines solchen Zustandes oder einer, einer solchen Behauptung, äh, die, weil wie etwas ist, wie es ist, ist es unabhängig von der menschlichen Möglichkeit, irgendetwas zu erkennen. Dann die, äh, ein weiterer Vergleich, äh, der, der nicht nur sich bei Rickert, sondern vielfach dann findet dieser Vergleich mit Leben und Tod, dass die Abstraktion nur das Tote Geschehen so wie äh, um abstrahieren zu können, muss der lebendige Leib erst äh, getötet werden und erst der Leichnam dann äh, steht für die Abstraktionen zur Verfügung, so auf die Art. Das ist äh, alles in Bezug auf eine an sich objektive Realität gedacht. Und äh, das Ganze schaut äh, völlig anders aus, vollkommen anders aus, wenn klar ist, dass eine objektive, allgemeingültige Realität kein Gegenstand äh, von Erkenntnis sein kann, prinzipiell nicht, so dass äh, die Begriffsbildung immer zweckbedingt vonstatten geht. Und dann ist die die eigentliche Frage, die bewegt, äh, wie diese Willkürlichkeit in der Begriffsbildung bzw. die Interessen, die da verfolgt werden, die Zwecke, sich in einer ethischen Ordnung, nach welcher Reihenfolge, Rangfolge, zu abzuwägen ist. Und äh, so in, in der Hinsicht dann gestaltet sich die Begründung. Das eine ist höher zu wägen, zu werken und dementsprechend fällt das Urteil aus. Es geht letztlich um nichts anderes als eine solche ethische Bewertung für alles mit was man es zu tun hat, Zwecke, Bedürfnisse, Nutzen. Interesse, wie gesagt, das sind die Abteilungen, die zu bewerten sind, und dann ist dann letztlich die, die Wertvorstellungen, die sogenannten Werte, die es da, die als Normen die Prinzipien darstellen, nach denen beurteilt wird und auch die Diskussionen bewegen sich dann in der Richtung, die Gespräche untereinander, geht alles äh, nur um äh, Werturteile, die gefällt werden, die dann in Frage gestellt werden und dementsprechend dann äh, entweder sich legitimieren oder nicht legitimieren. Und dann etwas richtig ist und etwas anderes falsch ist. Eine Indifferenz, Gleichgültigkeit gibt es im Grunde genommen da nicht mehr. Die Gleichgültigkeit ist auch schon ein Urteil. Also Ignoranz äh, ist jetzt ist dann kein ein Attribut von Freiheit, äh, diese Freiheit existiert dann auch nicht mehr, also es gibt keine Freiheit äh, sich äh, seines Bewusstseins zu entledigen oder seiner Prinzipien, seiner Wert, äh, Wertvorstellungen und äh, de dementsprechend ist dann eine Gesellschaft, ein Staat zu organisieren, die entsprechenden Rahmenbedingungen, so dass es möglich wird, die höhere Werte und auch höchste Werte zu realisieren, aber in jedem Fall das Level und die und das Niveau, in welcher Hinsicht auch immer, äh, fortwährend zu steigern, zu erhöhen. Und das nennt sich dann Fortschritt und Entwicklung und ist das genaue Gegenteil eines äh, Regresses äh, bzw. eine Rückkehr in äh, geschichtlich schon... Äh, überholt geglaubte Barbarei oder Unzivilisiertheit in Form einer Überbetonung des Emotionalen, wie es heutzutage gerade im Sport, en vogue ist oder in den ganzen Fernsehformaten, werden den Leuten alle möglichen Emotionen herausgekitzelt. Es geht nur noch um Emotionen Intelligenz ist äh, im Fernsehen, kommt nicht an, bringt keine Einschaltquoten. Und das ist das, was man als dunkle Zeiten, finsteres Zeitalter äh, bezeichnet, wenn die Emotionen regieren und alles andere bloß mehr eine Abstraktion, ein Gedanke ist eine Vorstellung. Ja, da hat es mal eine Zeit gegeben. da. Da waren die Verhältnisse eher vom Verstand und von der Vernunft, vom logischen Denken bestimmt und nicht, von den Gefühlen und der Emotionalität als obersten Wert sozusagen. Es geht weiter mit der Nummer 297, nachdem ich einen kurzen Check auf meinen Zeitgeber, zehn Minuten sind das noch, die älteste Sprache war Musik, die älteste Schrift war Malerei. Was heißt es jetzt in Bezug auf die Abstraktionen? Musik ist selbstverständlich auch eine Abstraktion, in dem die Aufmerksamkeit, die Konzentration des Interesses auf das Ohr gelenkt ist und man abstrahiert dann gewissermaßen vom Sehen und vom Fühlen. Am besten ist der Musikgenuss mit geschlossenen Augen. Das kann jeder an, seiner, an seinem eigenen, eigenen Kopfhörer äh, nachvollziehen, ausprobieren. Die Malerei ist dann noch etwas, äh, was äh, näher äh, den Schriftzeichen ist als die die Musik als Sprache, ich versuche mir gerade was anderes vorzustellen, als Musik als Sprache, ist schwer vorzustellen, weil äh, wie kann jemand... War die Musik früher als die äh, jetzt äh, mündliche Sprache, wie wir sie kennen, dann wäre es die älteste Sprache, aber das wage ich zu bezweifeln. Die Malerei, ähm, da ist die Abstraktion noch umso größer, auch wenn es sich jetzt nicht äh, um ausgesprochen abstrakte Malerei handelt, in, in der dann die Abstraktion natürlich noch abstrakter ist, weil der, der, der Normalverbraucher jetzt sich fragt, ja, was soll denn das sein, was ist, ist denn das? Das ist ein typisches Beispiel für einen identifikationsverseuchten Verstand, der fragt dann, was ist denn das, was soll denn das sein, das ist, das ist wie ein kleines Kind. Gut, dann äh, kommen wir zum nächsten Punkt, das ganze Zen ist dazu bestimmt, die Sprache anzuhalten, wenn es jetzt darum geht, äh, Menschen eine wichtige Sache beizubringen, wie zum Beispiel die Rolle der Sprache im Denken oder auch im Handeln. Da kann es dir dann in diesen Sendschulen durchaus passieren, wenn du da eine Frage stellst, Meister, was ist denn dieses oder, oder jenes und dann zack, bumm, äh, fehlt dir ein Finger. Hat dir der Meister den Finger abgehackt oder den Fuß jetzt, äh, den Fuß weniger, aber den Finger abgehackt und äh, das soll dir zeigen, dass die, dass, es, äh, dass die Sprache Auswirkungen, schädliche Auswirkungen haben kann äh, auch wenn jetzt äh, äh, du mit deiner Logik da, da, da überhaupt keinen Grund findest und dir für dir das völlig unmöglich vorkommt. Aber diese Logik, die spielt dann auch keine Rolle. Da kümmert sich der Meister gar nicht drum. Äh, Gerade im Gegenteil, das soll dir klar werden, dass, dass deine Logik hier null äh, bewirkt. Pack dir einfach den Finger ab und schon hast du für den Rest deines Lebens eine Lektion. Und wenn, wenn du gut dabei bist, dann äh, lernst du genau das, dass deine Logik, äh, äh, soll ich mich jetzt despektierlich, die, die Sprache der Straße, nun gut, einmal ausnahmsweise, dass deine Logik für den Arsch ist und... Äh, was die Sprache und das Sprechen angeht, da kannst du vielleicht auch äh, beim nächsten Mal äh, befürchten, dass du nur wenn du den Mund aufmachst, um etwas zu bewirken, das plötzlich äh, nur in dem Fall, dass du es mit einem Zen-Meister zu tun hast, natürlich. Im normalen Fall passiert dir das jetzt weniger, aber... Aber äh, allein der Umstand, dass du mit so einem zen in Kontakt kommst und womöglich dann noch die, äh, die Schülerschaft eines solchen zen suchst, dann äh, Kleingedrucktes gibt es da nicht. Aber wenn es das gäbe, dann würde das im Kleingedruckten drin stehen, dass für abgehackte Finger wird keine Haftung übernommen. Soviel zur Nummer 298, es folgt die Nummer 299 und dann sind wir bei 6 Siebteln angelangt, also das Ende naht, Folge 62 vielleicht so wie ich geschätzt habe, 70 Folgen, vielleicht ein paar drüber, je nachdem wie eloquent und äh, plapper, äh, plapper, äh, plapper Pudding ich gegessen habe. Also, Schweigen ist das letzte Wort, sagt dieser Dogen Senki meines Zeichens Meister. Also Schweigen ist das letzte Wort. Und wieso ist etwas, das kein Wort ist, ein Wort? Das wäre jetzt die billigste Logik. Ja, eingeklemmt zwischen Mikrofon. Äh, wieso ist etwas, das kein Wort ist, ein Wort? Weil wir hier einen gemeinsamen Nenner haben, das Wort soll etwas beabsichtigen und das Schweigen soll auch etwas beabsichtigen. Also ist es nur eine andere Art des Beabsichtigens und zwar Worte und die Sprache haben von jetzt an keine Bedeutung, keine Geltung mehr. Zumindest jetzt von, von einer Seite. Das heißt jetzt nicht, dass die andere Seite dann noch weiter munter drauf los äh, plappern. Wieso nicht kann. Aber ich denke mal, wenn das das wird selbst der der einfältigste zeitgenosse dann irgendwann merken dass wenn da nichts zurückkommt dass das eher sinnlos ist dieses ewige hinreden an jemanden weil derjenige der schweigt dem anderen mitteilen will ich will nicht einmal mehr dein ich will deine argumentation nicht mehr hören weil diese argumentation, mit Worten sowieso nicht äh, verändert werden kann. Und das ist ähm, auch eine, äh, ich denke mal, die Ignoranz ist eine mächtige Waffe. Nicht nur der Dummheit, sondern auch äh, wenn es darum geht, in einer Auseinandersetzung seinem Gegner äh, zu zeigen, dass, ähm, der, der, dass die Arena, auf der er sein, seine Kämpfe aus, äh, austrägt, nicht äh, die adäquate ist. Also diese, diese Strategie und Taktik, äh, die fällt oft auch schon kleinen Kindern ein die in der, im Reden und in der Sprache äh, den, den Erwachsenen ausgeliefert sind, weil sie noch nicht so gut sprechen, aber dennoch äh, irgendwie fühlen oder einfach der Meinung sind, im Recht zu sein und etwas durchsetzen zu wollen und dann als vielleicht, ja muss gar nicht mal das letzte Mittel sein, dann äh, einfach nicht mehr zu sprechen. Das kann sich unter Umständen über längere Zeit hinziehen, bis man seinen Gegner dann äh, weichgekocht hat. Äh, meine Zeit ist um für die Folge 62 der Philosophischen Trilogie Abstraktionen Nominalismus Sprachkritik hier auf dem Gleichsatzkanal. Ich möchte noch... Äh, einen Hinweis geben, ist zwar auch im, im Abspann der äh, jeweiligen Folgen äh, ein Link dazu äh, vorhanden und zwar zu, zu einem anderen Kanal, der hier äh, von den Gleichsatzmachern bzw. von mir, Herr Werner G. Petschko, nicht zu verwechseln mit dem Einfach nur Werner Petschko, ehemaliger Kreisverwaltungsdirektor aus Dingolfing, Niederbayern, im Netz auch unterwegs mit einem Buch über Eisenbahn. Äh, nicht zu verwechseln, auch äh, Hannibal, der Lokomotivführer, mein Künstlername hier in dieser Trilogie, hat nichts mit äh, jenem äh, gleichlautenden Namen aus äh, Ingolfing, äh, jetzt schon äh, im Ruhestand der gute Mann, dürfte ungefähr auch mein Alter sein. Äh, Ultima Ratio 101 heißt der Kanal. Äh, die 101, die müssen immer dazustehen, weil dabei sein, weil äh, Ultima Ratio gibt äh, 101 Ergebnisse mindestens äh, auf YouTube also Ultima Ratio ist nicht äh, schwer zu merken und die 101 als Notruf äh, ist es glaube ich in Palästina oder so egal Ja, das war's für die Folge 62 ja. Kanal abonnieren äh, ist sowieso klar an YouTubern rechts unten das Logo Uh, was mich aber nicht sonderlich beeindruckt, ob jetzt hier jemand abonniert oder nicht. All, all righty right, boogies, peace und out.